Persönliche Daten- und Systemdateien können auf verschiedene Arten verloren gehen. Und meist denkt man im Arbeitsalltag nicht daran, wie viele Ursachen es geben kann. Dabei kann ein solcher Ausfall sehr schnell passieren. Das fängt beim typischen Festplattencrash an, bei der durch Materialverschleiß, unsachgemäße Behandlung oder vielleicht auch Produktionsfehler die Festplatte unbrauchbar wird. Hier sind häufig nahezu alle Daten verloren. Aber auch Schädlinge im System, die dieses unbrauchbar machen, Daten zerstören oder kidnappen, sind ein ernstzunehmendes Problem, das in den letzten Jahren immer mehr zunimmt. Außerdem gibt es Fehler im Dateisystem oder eine fehlerhafte Installation von Programmen, Treibern und Updates. Doch auch Bedienfehler vom Anwender, zum Beispiel versehentlich gelöschte Daten, können zum Problem werden. Zu guter Letzt wären dann noch die extremen Ursachen wie Blitzeinschlag, Diebstahl oder Brand. Das passiert zwar statistisch eher selten, doch ist man erst einmal betroffen, kann der Schaden gravierend sein. Hier sind dann meist teure Anschaffungen notwendig, obwohl der Wert der gestohlenen oder verlorenen Daten meist höher liegen dürfte. Über die Jahre hatte ich zahlreiche Kunden, bei denen, vom Nutzer als überraschend empfunden, die Festplatte den Geist aufgegeben hat, sodass keine Daten mehr zu retten waren oder der Rechner nicht richtig stattete. Und auch von Diebstahl oder Blitzeinschlag waren schon einige Kunden betroffen. In einem Fall war der Schaden bei dem Unternehmen so enorm, dass alle Daten erneut von Hand, das heißt von den gedruckten Unterlagen, eingegeben werden mussten. Ein enormer Aufwand, der viel Zeit und tagelangen Ausfall verursacht hat. Das war für das Unternehmen viel gravierender als der gestohlene Rechner. Und selbst, wenn man die persönlichen Dateien zusätzlich gesichert hat, kann der Ausfall des Rechners und gegebenenfalls der damit verbundenen Produktion enorme Einnahmenausfälle verursachen. Sei es, weil die Steuerung einer Maschine oder Produktionsnotizen und Schablonen davon betroffen sind, oder einfach die Verwaltung, die Buchhaltung oder andere Bereiche für Stunde nicht genutzt werden können. Es gibt also zahlreiche Gefahren, gegen die man sich schützen sollte. Warum sich eine solche Datensicherung in jedem Fall rechnet, erfahrt ihr im nächsten Video.